Haben sie, möchten Sie etwas Zeit nehmen? Äh, wie ist es? Die Fenster sind offen und so müssen wir vielleicht da öffnen, weil wir jetzt nicht. Ja, aber. Meine Damen und Herren, ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Und zum ersten möchte ich mal wissen: Wer von euch kennt die Arbeit von Fatima Kinn? Sehr, sehr gut. gut. Und <lacht> gefällt sie dir? Ja, sehr. Ah, okay. Also. Das Referat, das ich heute präsentiere, ist, warte, ich hätte euch einfach nur mal sagen können, dass das Referat, das ich heute präsentiere, über die Biografie des Regisseurs Patti Akkling ist. Das ist aber eigentlich gar nicht wahr. Das Referat, das ich heute präsentiere, ist tatsächlich eine Liebesgeschichte. Und zwar die Liebesgeschichte eines Manns mit der Kunst, eines Manns mit seiner Arbeit. Am 25. August 1973 wurde Fatih Akin geboren, Sohn ein türkischer, türkischer Einwanderer in Hamburg. Ähm, Sohn ein türkischer Einwanderer in Hamburg. Ähm, lebte er noch immer in der Stadt. Und als er 16 Jahre alt war, stand es für ihn schon fest, dass er Regisseur werden wollte. Ähm, ein wiederkehrendes Thema in seinem Arm. Ah, also, das hat er geschafft. Nach dem Abi, hat er an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste studiert, visuelle Kommunikation studiert. Und ein wiederkehrendes Thema in seinen Filmen ist die Einwanderung nach Deutschland. Und jedoch beschränkt er sich nicht ausschließlich auf dieses Thema. Ähm, ähm, er hat bisher 15 Filme gedreht. Der erste Sensin, du bist es. Der zweite Getürkt und beide sind Kurzfilme. Die bekanntesten Filme von ihm sind »Alemannia« und »Gegen die Wand«. In »Gegen die Wand« ist Siebel eine Deutsch-Türkin in einer Familie, die sie nicht auf Autark leben lässt. Und als die einzige Möglichkeit, ihr einziges Leben zu leben, sieht sie eine Scheinehe einzugehen. Und sie hat in einem Krankenhaus nach einem Suizidversuch einem Typ kennengelernt, der Chahid heißt. Und sie hat ihm erzählt, dass das folgende: Ich will leben, ich will tanzen und ich will fliegen. Nur nicht mit einem Typen. Also nicht nur mit einem Typen. Und danach hat er sie geheiratet, um sie freizulassen. Aber an einem Tag hat er einen One-Night-Stance-Siebel getötet. Und deswegen wurde er ins Gefängnis gestellt. Wenn ihr den Rest der Geschichte wissen sollt, solltet äh, sollt ihr einfach in die Bibliothek gehen und den Film ausleihen. Also, ich habe am Anfang gesagt, dass es eine Liebesgeschichte ist und deswegen zitiere ich die folgende Szene von dem Film im Juli des fatih kinds Es geht irgendwie so. Mein Herz allerliebste. Ich bin tausende von meinen gegangen, ich habe Füße überquert, Berge versetzt. Ich bin der äh, Berge versetzt, ich habe gelitten und ich habe Wand über mich ergehen lassen. Ich bin der Versuchung widerstanden und ich bin der Sonne gefolgt, um dir gegenüber stehen zu können und um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Und das ist das Ende meines Referats. Wenn ihr Fragen habt, kann ich die gleich antworten. Ja, schön, ja. das waren genau viereinhalb Minuten, ne? Also. Wie bitte? Dann will ich so nach BDES gehen. Ist das die Frage? Ja. Nein. Ja. So. Um, Im, Im Juli. Warum? Ähm, also immer wenn ich Komödie Filme anschaue, äh, lache ich nicht. Und wenn ich, und als ich im Juli angeschaut habe, habe ich viel gelacht. Also in die Bibliothek. Bruno hat es gesehen <lacht> und es war ein bisschen peinlich, aber ja. ja.